Jo meine Freunde, mein Name ist hier und heute Jungs und Mädels wollte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ich einen Sponsor habe, sprich einen Sponsor und bei diesem Sponsor handelt es sich um einen Accountverkäufer, sprich wenn ihr mit meinem Rabattcode euch einen Account kaufen tut, wird mir logischerweise Dinge gesponsert, die ich für meinem Preisgeldturnier euch verlosen kann, ähm, ich werde euch meinen Rabattcode plus die Internetseite in meinen angepinnten Kommentar ähm, reinschreiben und meine, äh, in meinem Video Beschreibung reinpacken, also ihr wisst Bescheid, schaut euch die Webseite an, die verkaufen Accounts, sei egal was für Accounts, ähm, ihr wisst ja Bescheid, ich eine Account-Webseite, also meine eigene, betreibe sie halt weniger, sprich Leute sie kaufen sich was und ja, der Accounts sind falsch, ich muss mich wieder auf die Füße machen, um mir halt in, den Account, sag ich mal, den Leuten den Account zu erstatten, wisst ihr wie ich es meine? Deswegen habe ich mir einfach gedacht, yo, die Accounts die ich in meinem Shop hab, die tue ich den Leuten einfach, sag ich mal, von mir aus sponsern, sozusagen werden die mir Dinge sponsern, Somit sponsor ich den Ding also 50/50 /50 bis Bescheidungs. Und ähm, bei denen ist das so, diesen, diesen sehr viele Leute. Ich bin jetzt auch einer der Supporter in, der, in dem discord Die kontrollieren wirklich, wirklich 24/7 die Accounts, ob die funktionieren, ob die inaktiv sind in die Accounts, ob man sich wirklich immer kaufen kann so. Ähm, die verkaufen auch Iconic Codes, äh, äh, sogar Iconic ähm, Accounts. Ihr könnt eure Accounts dort auch verkaufen auf der Website. Sprich, ich habt jetzt einen blackmail Account. Ähm, sagt jo, den brauche ich nicht mehr, Habt nicht full -E mail access oder ihr full email access je nachdem, dann könnt ihr auf die Webseite klicken accountfighter.com ganz simpel ist in der Videobeschreibung und im angepinnten kommentar klickt ihr einfach drauf dann gibt es den button Verkauf meinen account da klickt ihr einfach ganz entspannt drauf und dann könnt ihr euren account verkaufen so bin euch auf das video ich sag nichts mehr dazu haut rein <lacht> bis zum nächsten mal und ciao den Buffet, grünes licht für den money oh, in the bank so it's never falling i'm gonna pop with it again we gonna put her all in all in yeah can't take a loss i don't trust you when you talk you talk you don't know you don't know you don't know you don't think let you go you will never know oh yeah that's right Baby, yeah, you got some fake friends, oh yeah, and I know you fucking hate them, yeah, but sometimes you have to make ends, huh, baby, it's your turn to play them, oh uh? cause everybody got some fake friends, duh, now and then we fucking hate them, y'all. Yeah. but sometimes we have to make ends, all we did was fucking...